Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit kommen wir auch schon zum Tagesordnungspunkt 5, das ist die Beschlussfassung über die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Diese Frage ist geregelt in § 3 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung. Und dementsprechend wird die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten durch Beschluss des Landtages festgelegt. Es liegt ein interfraktioneller Antrag vor. Das ist die Drucksache 20-3. Nach dieser Drucksache soll die Zahl der Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten auf sechs festgelegt werden. Ich möchte gerne diesen Antrag abstimmen lassen. Wer dem Antrag so zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig festgestellt und die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten auf sechs festgelegt. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6, das ist die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten nach § 3 Abs. 2 wählt der Landtag diese Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten geheim oder, wenn dem niemand widerspricht, durch Handzeichen, und zwar in getrennten Wahlgängen. Ihnen liegen sechs Wahlvorschläge der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD, der AfD, der Freien Demokraten und der Fraktion DIE LINKE mit folgenden Drucksachennummern vor 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8 und 20-9. Ich darf fragen, ob es hier weitere Vorschläge gibt, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Ich sehe, das ist offensichtlich nicht der Fall. Und deswegen frage ich, ob der Wahl durch Handzeichen widersprochen wird. Herr Abg. Schaus, bitte schön. Ich muss mich erst noch hier an die Technik gewöhnen. Jetzt habe ich es. Ich muss da, glaube ich, draufdrücken. Herr Präsident, wir beantragen geheime Wahl. Ja, die Technik, das wird noch funktionieren, verlassen Sie sich drauf. Ähm, es ist geheime Wahl beantragt, dann wird auch geheim gewählt. Und ähm, ich will Ihnen, es hört sich jetzt alles kompliziert an, ist aber in Wirklichkeit ein ganz einfaches Verfahren. Es ist interfraktionell vereinbart worden, dass äh, die Wahl der sechs Vizepräsidenten mit einem Stimmzettel ähm, auf dem die Namen aller vorgeschlagenen Kandidaten aufgeführt sind, durchgeführt wird. Ich sehe, das trifft auf Einvernehmen. Es gibt keinen Widerspruch. Damit sind alle einverstanden. Wenn es anders ist, sollten Sie das jetzt artikulieren. Nein, das ist so. Mir liegen, wie bereits erwähnt, die Vorschläge der Fraktionen vor. Von der Fraktion der CDU wird Frank Lorz vorgeschlagen, von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Karin Müller, Kassel, von der Fraktion der SPD die Abg. Heike Hofmann-Weiterstadt, von der Fraktion der AfD wird Bernd-Erich Vohl, von der Fraktion der Freien Demokraten Dr. Jörg-Uwe Hahn und von der Fraktion DIE LINKE wird Herr Dr. Ulrich Wilken vorgeschlagen. Ich bitte jetzt ein bisschen um Aufmerksamkeit, um Ihnen den einen oder anderen Hinweis zum Ablauf dieser Wahl geben zu können. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Jetzt bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, das sind die Abg. Astrid Wallmann von der CDU, der Abg. Tobias Eckert von der SPD, die Abg. Nina Eisenhardt von BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, Herrn Abg. Walter Wissenbach, AfD, Frau Abg. Marion Schardt-Sauer von den Freien Demokraten und Frau Abg. Elisabeth Kula von der Fraktion DIE LINKE, zunächst einmal zum Ausgabetisch, der rechts von mir steht zu kommen, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und natürlich auch der Wahlurnen zu überzeugen. Das tun die Damen und Herren Abgeordneten Wahlhelfer derzeit und geben mir ein Signal, wenn alles ordnungsgemäß ist, wenn es keine Beanstandungen gibt. So. Alles in Ordnung? Ne, Sie sind noch nicht. Ah ja, ja, das muss ja auch ordentlich geprüft werden. Ist alles in Ordnung? Wunderbar. Es wird mir signalisiert, dass keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben werden. Und damit kommen wir dann auch zur Wahlhandlung. Darf ich um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitten? Das ist jetzt wichtig und hier wollen wir keine Fehler machen. Damit kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen, von der Wahlhelferin und von dem Wahlhelfer, einen gelben Stimmzettel. Auf diesem Stimmzettel sind alle, Kandidaten, alle vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen aufgeführt. Und Sie können zu jedem Vorschlag Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen. Und ich weise darauf hin, das ist sehr wichtig. Sie haben also insgesamt sechs Stimmen bei diesem Vorschlag und bei diesem Verfahren. Wenn Sie bei einem Namen mehr als ein Kreuz machen, dann ist die Stimme ungültig. Ferner darf der Stimmzettel – ich sage es nur der guten Ordnung halber – darf der Stimmzettel natürlich keinerlei weitere Kennzeichnungen enthalten, keinerlei Bemerkungen, auch keine Kommentierungen zu den Kandidaten. Auch in einem solchen Fall wäre die Stimme ungültig. Ich darf Sie dann bitten, den Stimmzettel zweimal gefaltet in die Wahlurne zu werfen. Und bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, bitte ich die Wahlhelferinnen und die Wahlhelfer, darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Und deswegen darf ich jetzt bitten, mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. Wer von Ihnen fängt an? Wunderbar. Bitte schön. Sie kennen sich schon besser mit der Technik. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir. Katrin Anders Lena Arnold Sabine Bächle-Scholz Dirk Bamberger Jürgen Banzer Dr. Ralf Norbert Bartelt Elke Bart, Alexander Bauer Frank Thilo Becher Holger Bellino Peter Beuth, Markus Bocklet. Gibt es Stau oder können wir weitermachen? Langsamer. Machen wir eine kleine. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will das auch erläutern, vielleicht für die. Zuschauer, Zuhörer und Gäste auf der Tribüne sagen, im Augenblick muss es wohl so sein, dass der Abgeordnete Daniel May in diesen Sekunden Vater geworden ist. Das ist ein besonderes Ereignis. Lieber Daniel May. Lieber Daniel May, wir befinden uns zwar mitten in einer Wahlhandlung. <lacht> Lieber Daniel May, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns zwar mitten in einer Wahlhandlung, aber ich glaube, es gibt Momente des Lebens, die einfach noch wichtiger sind als Wahlhandlungen. Deswegen einen herzlichen Glückwunsch von uns allen. Wir hoffen, die Mutter und das Kind sind wohl auch ein besonderer Moment bei der Konstituierung des Hessischen Landtags sein Kind zu bekommen. Wir freuen uns mit Ihnen, lieber Daniel May. Alles alles Gute für Sie, für die Mutter und natürlich für den neuen Erdenbürger. Ein großer Moment, herzlichen Glückwunsch, ein toller Moment. Vielen herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja auch schon ganz durcheinander. Weiter geht's mit Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailand Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach. Angela Dorn Tobias Eckert Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, Dirk Gaw, Kerstin Geis, Lisa Gnadel, Eva Goldbach, Andreas Hofmeister Hartmut Honka Knut John Bian Kaffenberger Rolf Kahnt Norbert Kartmann Heiko Kasseckert Frank-Peter Kaufmann Kaya Kinkel Kai Klose Wiebke Schnell Elisabeth Kula, Gerald Kummer, Robert Lambrou. Oder die Was sind das für weiter geht's mit Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Prof. Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Jörg-Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein bisschen unruhig, wofür ich grundsätzlich Verständnis habe, weil es natürlich eine lange Wahlhandlung ist. Aber ich würde doch bitten, dass wir es ein wenig konzentrierter durchführen können, diese Wahlhandlung. schön. Ja, eigentlich schon dem, ja. genau. Ja. Der Kleine und der Große. und Bruno. Ich glaube Der Kleine. Muss ich mal finden. das glaube, das ist irgendwie eine Macke. Es geht weiter mit Stefan Müller Petra Müller-Klepper Dr. Stefan Naas Claudia Papst-Dippel Manfred Penz Moritz Promny Janki Pürsün Lucia Puttrich Dr. Dr. Rainer Rahn Claudia Ravensburg Michael Reul Boris Rhein Volker Richter René Rock <lacht> das habe ich jetzt bemerkt. Ja. Das ist aber auch ganz gut steht. Naja, ja, dann passt auch Weiter geht es mit Günter Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Marion Schad sauer Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz. Es geht weiter mit Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmes, Frank Steinraths, Oliver Stirböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ullot, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Bernd-Erich Vohl, Matthias Wagner. Es geht weiter mit Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeier, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Felix Martin und Lukas Schauder. in den Kopf greifen. Ich hab dem schon nicht gefuscht. Ah. Das ist hier die wichtigste Schalte. Dankeschön. danke schön. danke schön. was ordentlich dazu sich nicht? Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. <lacht> Das ist 80 Stimmen, wir sagen noch mal 6 bin Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich frage Sie, konnte jeder hier im Saal seine Stimme abgeben? Hat jeder seinen Stimmzettel abgeben können? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen.